Barbara, meine zwölfjährige Tochter ist in letzter Zeit so zurückgezogen und sie hat gestern auch angedeutet, dass sie in WhatsApp gemobbt wird. Was kann ich tun, um ihr zu helfen? Das ist sicher nicht leicht, weder für sie noch für dich. Oft kann es helfen, drei Dinge dabei zu beachten. Gemeinsam Lösungen überlegen, Posting sammeln und melden, und bedenken, nicht jeder Streit ist auch gleich Mobbing. Man hört so oft von Cybermobbing mittlerweile. Was ist das eigentlich? Cybermobbing ist das absichtliche Fertigmachen einer Person über einen längeren Zeitraum. Und dabei werden digitale Medien genutzt. Und das sind im Moment eben sehr häufig WhatsApp oder Snapchat. Manchmal ist es aber auch nur ein einziges verletzendes Bild, das im Internet verbreitet wird. Und was kann ich jetzt konkret tun, wenn sich mein Kind an mich wendet? Wenn sich die Kinder an die Eltern wenden, dann ist der wichtigste Schritt schon einmal getan. Denn jetzt ist das Kind nicht mehr alleine. Jetzt heißt es Ruhe bewahren, nicht ausflippen und vor allem es nicht als Lapalie abtun. Das Kind braucht jetzt Unterstützung und Zuneigung und keine Schuldzuweisungen oder Verbote. Entscheidend ist nun aktiv gemeinsam nach passenden Lösungen zu suchen. Dazu gehört, sich die Situation genau schildern lassen, also wie lange geht es schon, was ist bis jetzt passiert und was hat das Kind schon alles versucht. Alle Beweise sammeln und abspeichern. Dafür muss man natürlich auch wissen, wie man Screenshots macht. Danach gleich die problematischen Inhalte auf den Plattformen melden, damit sie gelöscht werden. Wenn das nicht hilft, kann man sich an den internet Ombudsmann wenden. Und wenn es ganz schlimm ist, sollte man auch vor einer Anzeige nicht zurückschrecken. Und ist es gescheit, als Eltern mit der Schule zu reden? Geht es um das Schulumfeld, dann wird das sicher sehr sinnvoll sein. Am besten hier überlegen, welche Lehrkräfte helfen können. Manchmal sind das nämlich nicht unbedingt die Klassenvorstände, sondern vielleicht andere Vertrauenspersonen in der Schule. Wenn die Lehrenden aber nichts unternehmen, dann ist die Direktion oder sogar die Schulaufsicht gefragt. Und wenn das Kind nicht will, dass ich in die Schule gehe, was kann ich dann tun? Grundsätzlich ist es natürlich besser, nichts gegen den Willen des Kindes zu machen. Aber vielleicht muss es im Einzelfall trotzdem sein. 1.47 Rad auf Draht kann hier bei einer Entscheidung helfen. Und eines noch, nicht jeder Konflikt ist gleich Mobbing. Gerade in diesem Alter gibt es zwischen den Kindern immer wieder viel Streit.